Sag mal, ist der Emil eigentlich sportlich? Naja, kommt drauf an. Ja, an Land ist er wahrscheinlich nicht so beweglich. Im Wasser schon. Der Emil aber Pech, heuer hat es bei Olympia keinen Schwimmwettbewerb gegeben. Haufer, heuer hat es überhaupt kein Olympia gegeben. Ist ja Corona-bedingt aufs nächste Jahr verschoben worden. Im ORF hat es da heuer schon was gegeben. Dort hat eine ehrgeizige Athletin versucht, in fünf Kategorien von unterschiedlichen Politikern zumindest eine brauchbare Antwort zu bekommen. Ha, stimmt, das habe ich auch gesehen. Das war extrem lässig. Fünfkämpferin Simone Striebel hat versucht, in den Spaten. Tennis, Fußball, Formel 1, Skifahren und Boxen zu realisieren. Ob sie was gerissen hat? Schauen wir mal rein. Wir steigen live in Tennis ein, Matchball für Simone Strebel. Wird sie den Punkt nach Hause holen oder weicht ihr Beate Meindl-Reisinger gekonnt aus? Bis jetzt läuft es ja gut für Strebel. Sie hat gute Chancen, den Punkt zu machen und den Satz für sich zu entscheiden. Und das nach einem sehr, sehr langen und technisch aufreibenden Match. Da, jetzt kommt der Aufschlag. Haben Sie denn auch einmal durchschnaufen können? Ähm, äh äh, ähm, ähm, ähm, ähm, ja, Na, noch nicht wirklich. Grandios! Striebel kann den Satz nach einem souveränen Ballwechsel kommt für sich verbuchen! Damit steht dem Aufstieg in die nächste Sportart nichts mehr im Wege! Und da wird der Ball jetzt größer. Wir kommen zum Fußball! Striebel hat Werner Kogler einen Elfmeter aufgelegt. Wird Kogler diesen verwerten oder geht er aus Koalitionsressort auf Distanz? Kogler gilt ja als stiller, unauffälliger Teamspieler, der abseits des grünen Rasens vor allem durch sein auffälliges Outfit für Gesprächsstoff sorgt. Striebel macht sich im Tor bereit, stellt sich ganz links an die Stange. Kulinarisch, Burger oder Tofu? Kogler täuscht an! Na, Ehrlich, nicht ja. Und <lacht> mit einem Treffer in die rechte Ecke! Das Stadion tobt! Die Leute hält es nicht mehr auf den Sitzen! Eine Welle geht durch das Stadion! Tor! Tor! Tor ich ich bitte, Hofer, jetzt beruhig dich wieder, komm, du machst dir ja Emil Angst! Entschuldigung, da sind jetzt meine Emotionen mit mir durchgegangen. Also. Obwohl sie ein Tor kassiert hat, geht der Punkt vollkommen verdient an Einzelkämpferin Simone Striebel. Ob sie bei der nächsten Herausforderung ihren Gegner auch so gekonnt in die Falle lockt? Wir kommen zur Formel 1. Das erste Mal bei Olympia als Kategorie dabei, aber das kennt man ja inzwischen von Norbert Hofer und seinem Rennstall. Bislang hatte Hofer ja immer damit zu kämpfen, der falsche Mann am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. An welchem Platz er sich selbst sieht, werden wir hoffentlich jetzt erfahren. Striebel fährt gleich dicht auf und drängt Hofer Runde um Runde vor sich her. Alexander Van der Bellen oder Brigitte Bierlein? Bundespräsident. Bundespräsidentenwahl. Bundespräsidentenwahl. Bundespräsidentenwahl. Bundespräsidentenwahl. Bundespräsident. Bundespräsident. Kandidat, absolut. Und Striebel drängt Hofer in Rekordzeit über die Ziellinie. Auch diesmal konnte sie aus der Pole Position heraus souverän das Rennen für sich entscheiden. Rekordzeit ist auch gleich das Stichwort für die nächste Herausforderung. Skifahren. Zwar nach nach Schnee, Juhe! Als Gegnerin steht hier Pamela Randy Wagner im Stadthaus. Eine teils sehr unberechenbare Athletin. Du kannst dich noch erinnern, wie sie in der Opposition statt an Saddam eine Abfahrt gefahren ist. Ah, das war sehr tragisch. Trotz Rekordzeit wurde ihr damalig fast der Titel vom eigenen Team aberkannt. Ja, Skifahren ist halt kein Mannschaftssport. Aber schauen wir mal, wie sie sich heute schlagt was das Alleinstellungsmerkmal der SPÖ ist. Also ich bin wirklich froh, dass Sie das fragen. Das sage ich Ihnen ganz persönlich. Ich bin mit Leib und Seele Ärztin. Ich bin jetzt mit vollem Herz SPÖ-Chefin. Ich bin jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Das ist ja auch eine mögliche Gefahrenquelle, oder? Mein Gott, was für ein Sturz! Da geht's weiter abwärts. Zumindest stimmt die Richtung. Ja doch, dieser Punkt geht eindeutig an Simone Striebel. Aber jetzt kommt der wohl härteste Bewerb beim heutigen Olympia. Boxen. Oh. Und hier muss sich unsere talentierte Simone Striebel mit keinem geringeren als Sebastian Kurz messen, dem Meister des technischen Chaos. Das wird sehr schwierig für Strebel werden, schließlich ist Kurz für seine wuchtige Rechts-Rechts-Kombination berühmt und berüchtigt. Das heißt ja auch, Kurz würde immer ein Hufeisen im Handschuh tragen. Es äh, sind aber wahrscheinlich nur stichhaltige Gerüchte und wenn dem so sein sollte, dann ist es sicher nur ein Glücksbringer, den ihn seine Mutter untergeschoben hat, im guten Glauben, und er hat davon nichts gewusst und nichts mitkriegt. Wer einer von beiden wird heute jedenfalls fix auf die Bretter geschickt und mein Gefühl sagt mir, dass es nicht der Champion sein wird. Runde 1. Es geht um die Postenbesetzungen auch von Türkis Blau. Da ist zum Beispiel auch eine Personalbesetzung, der, der Chef der ÖBAG, der österreichischen Beteiligungsagentur, ähm, Thomas Schmidt, der soll sich äh, noch als Generalsekretär im Finanzministerium zum Beispiel seinen Ausschreibungstext selbst äh, verfasst haben. Aber es gibt viele, viele, äh, viele, viel Kritik auch der viel Opposition. Kritik und darauf oh, wollte ich gerade kommen. bist du fertig? Doch, ah. Uf, oh Gott, ich kann nicht. De De Deckung, ah, auf Deckung rauf, Deckung rauf, das kann man so schauen. Oh, hier. Oh, ah. in Serie, rechts, rechts, rechts, rechts, schau dir das an. Ja, das. das ist eine Frau, du. Bist du narisch, bist du Marisch? Also, ich habe jetzt, glaube ich, fast alle ihre Fragen beantworten können. Da bin ich ein bisschen ähm, überfragt. Äh, kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Das war Also, das. Also, also sowas habe ich in meiner ganzen bisherigen Laufbahn noch nie gesehen. Dass jemand so dermaßen brutal die Bretter geküsst hat. Mein Gott. Ob die Striebel sich das im nächsten Jahr nochmal antut? Ja, da muss das allwissende Orakel aus dem Wiener Waldviertel fragen. Toi, toi, toi.